Leute, ihr seht's. Willkommen aus dem Paradies. Willkommen zur ESL Pro League 16. Wir sind hier gerade auf Malta angekommen. Ich würde vorschlagen, ich zeige euch jetzt einfach mal die Venue. Viel Spaß beim Video. Dann komm mal mit. Das ist schon ein gigantischer Klima. Und draußen sind 35 Grad und hier drin sind 15 Grad oder so. Also wir werden schön allerkält sein, aber was macht man nicht alles für den E-Sport? Ne? Das ist E-Sport, Leute. Wir gucken uns jetzt mal die Playing-Area an. Wir sind hier, haben uns hier reingesneakt. Ganz böse sind wir, aber was die ESL nicht weiß, macht die ESL nicht heiß. <lacht> hier ist auf jeden Fall ein Teil der Player-Area, wo die Games ausgetragen werden und das Ganze geht tatsächlich noch auf der gegenüberliegenden Seite unten weiter, ist auf zwei Etagen aufgeteilt. Erstmal zum interessanten Part, nämlich zur Player-Launch. Da ist jetzt zwar noch kein Player drin, aber ihr habt ja uns. Also Wir sind hier jetzt in der Playing-Area, das ist so der, der Ort, wo die Spieler sich zwischen den Games oder nach den Games oder vor den Games ein bisschen entspannen können, vielleicht ein bisschen Playstation spielen können, ein paar Getränke, ein paar Snacks, alles mögliche und miteinander ein bisschen außerhalb der, des Servers interagieren können. Und Tischtennis ist bis jetzt auf jedem Event, wo ich war, immer sehr, sehr groß gewesen. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, dass wir gegen ein, zwei andere Teams mal ein kleines Tischtennis zu mir machen. Hallo! Ähm, die Jungs sind gerade beim Essen und ich dachte, ich zeige euch einfach mal ganz kurz den Preckraum. That's it. Wunderschön geschmückt von der ESL mit Pappaufstellern. Also ich habe bis jetzt noch nie einen dekorierten preck gehabt. Oder gesehen zumindest. Das ist, schon, das ist schon cool. Vielleicht nehme ich mir davon eins mit nach Hause. Mal gucken, was die sagen. Wir haben uns jetzt hier gerade noch mal ans Wasser gesetzt, weil wir dachten, es ist vielleicht schön, den Abend so ausklingen zu lassen. Wir spielen in der Gruppe B der ESL Pro League und zwar gegen FACE, MIBR, G2, FTW und Outsiders. Und ja, es geht irgendwie immer noch nicht in meinen Kopf rein, dass wir das so machen können, was wir hier die ganze Zeit machen. Auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr das immer supportet und dass wir die Möglichkeit haben, als einziges deutsches Team hier überhaupt antreten zu können. Das bedeutet uns sehr viel und ja, go big! So, Leute. Und gemeinsam. Ja, ja. ehrlich. auf. Ein wunder, wunderschönen guten Morgen aus Malta. Wir sind jetzt am zweiten Tag und es ist noch sehr früh. Wir haben heute Media Day und wir sind um 9 Uhr dran als allererstes Team. Es ist jetzt gerade 8:30 Uhr. Wir gucken mal, ob wir die schon im Hotel finden oder noch nicht. Ja, da muss ich den anderen Post noch fertig machen. Tut oh. mir leid. Aber ich mache jetzt noch ein schnelles Foto von dir, das das poste ich auch. Ja, das ist ein gutes. Ein gutes. Schön weg. Jetzt nochmal. mal. So, ja, mal. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nochmal eins vom mal. Ich, look, ich join okay. Okay. so. du machst <lacht> den runter, den Ringfinger <lacht> also. das vom also. Ich das Brichst du auf die Hand? Die können das selber nicht mal so gut wie sehen. Ich hab's schon mal gesehen, dass das alles so gemacht hat. Hallo Leute, ich habe mir hier den Tapsen geschnappt. Und ich dachte, wir quatschen einfach mal ein bisschen darüber, wie das hier auf Malta so ist. Ja. Also, Zweites oder dritte Mal jetzt. Ist auf jeden Fall eine schöne Gegend, sehr atmosphärisch. Macht auf jeden Fall Spaß, Laune ist immer gut hier. Für dich das erste Mal, ne? Für mich das erste Mal tatsächlich, ja. ja. Hoffentlich äh, demnächst noch zwei, drei Mal, ne? Hoffentlich, Hoffentlich auf jeden Fall. Also Minimum noch zweimal. Ja, es wird, ja. wird auf jeden Fall. Und ähm, was würdest du sagen, die Teams, gegen die ihr jetzt in der Gruppe spielt, das sind ja MIBR, Outsiders, FTW, G2, G2 <Face. und Face. Ne? Das erste Spiel gegen Outsiders. Ich denke, die Gruppe für uns ist diesmal auf jeden Fall sehr machbar. Wir fühlen uns alle sehr, sehr wohl mit den Gegnern, die wir zurzeit haben. Es ist natürlich immer so eine Sache, wie wir ins Spiel rangehen oder generell, wie wir uns einfach präsentieren. Mhm. Aber wir fühlen uns auf jeden Fall wohl. Ich denke, wir haben jetzt drei Gegner, die wir auf jeden Fall besiegen müssen. Zwei, die wir besiegen können. Outsider ist, denke ich, das erste und das wichtigste Spiel. Das entscheidet sich so, wie der Turnierverlauf in, äh, ablaufen wird. Mhm. Aber mal gucken, es kann ja immer alles passieren. Ja, richtig. Und gegen Face seid ihr ja auch eigentlich immer sehr stark. Ja, normalerweise schon, ja. <lacht> und gegen G2 müssen wir ja noch die, äh, die Revanche wieder spielen. Das, Spiel. ja, das wird ja, jetzt holen wir uns wieder, dass der Monesi sozusagen als Onliner bezeichnet. So. Dreist aber, man muss dazu sagen, er es halt gebackupt. Ne? Er, hat's, ja, er hat den MVP gekriegt. Nicht schlecht. Ich komme da immer noch nicht drauf klar, das ist so krass mit, auch mit dem Blick hier und generell, wo wir hier einfach sind und so, das ist echt ja, safe. Also Warst du sonst generell auch auf Turnieren oder ist das jetzt so mit uns das erste? Also regelmäßig jetzt so. Ja, das war ich oder? regelmäßig. Ich habe ja vorher nicht im E-Sport gearbeitet. Ich ah, okay. war ja bei Rocket Beams und äh, da war die weiteste ja. Reise, glaube ich, keine Ahnung, Köln oder Berlin. Okay. Ja, okay. Schon geile, geile Orte, wo man durch e-Sports hingekommen ist. Ja, habt ihr ja auch in, in hier Dingsbums im, im äh, in dem Philips-Video darüber geredet, dass ihr, was ihr da alles schon gemacht habt und so weiter. Ist für mich immer noch surreal. Ich habe gestern auch einen Tweet gemacht, so meinte, das ist mega surreal, dass ich jetzt überhaupt hier sein kann und so weiter. Und dass ich mega dankbar bin, dass einfach das unser Job ist so. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Äh, falls ja, lasst ein Like da, abonniert, Glocke nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.